Willkommen zurück zu nickel Wir sind hier stehen geblieben in diesem Waldgebiet Aber wir sind gerade auf dem Weg hinaus Denn wir haben in Folge hier so ein kleines Secret gemacht Und ich versuche hier gerade ein bisschen rauszukommen Denn wir wollen nämlich zum einen zurück in die Stadt Und zum anderen wollen wir ein paar Orte erkunden Denn jetzt mit unserem neuen Hut können wir Blumen gießen und das ist sehr wichtig, denn mit diesen Blumen können wir an neue Orte gelangen. Leider muss ich jetzt aber gerade versuchen, diese Eichel an den Knopf zu bringen nochmal, weil ich glaube, da geht es lang, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich könnte auch natürlich da wieder nach links, aber ich will kurz gucken, was da nochmal war, weil ich habe vergessen... <lacht> ja, ich habe schon nach zehn Minuten oder so vergessen, was äh, dort hinten war. Ja, schon sehr, sehr smart. Auf jeden Fall. Immer. Immer doch der kennt mich, ich bin immer so smart <lacht> Nein, jetzt habe ich es so wieder da reingeschossen Na komm ah, Meine Neue wenn ich stolz auf mich oh Gott, Na, komm Nein! Ach komm, weiß, weiß, Da ist bestimmt nichts, so oder? Oh doch, da ist was, oh Gott, da will ich doch hin Da glitzert irgendwas, habt ihr das gesehen? Bei diesem Baumstamm Der da, da, da irgendwas glitzert okay, kommen wir schieben es einfach so Ja, so, so soll man es machen, glaube ich, so ist besser und jetzt sind wir hier oben. Und jetzt können wir das gießen und kommen hier hoch. Genau, wir sind hier nach links gegangen, äh, nach rechts gegangen, aber jetzt kommen wir hier hoch. Und hier ist irgendwas. Episch. Hab ich recht, Leute? Ja. Halt ein Insekt von den ganzen. Ähm, für, das, für das Achievement. für das Insekt-Achievement. das man halt alle findet. die so ein bisschen. ja. Kinderkram machen oder was auch immer die da machen. So, ich gehe noch mal ein bisschen nach rechts. falls wir noch rechts können. Okay, da oben ist noch eine Blume. Muss ich mir merken, dass ich jetzt gleich hingehe. Können wir denn hier schon lang? Würde das gehen oder. Hält uns irgendwie irgendwas auf, ja, ein Baum hält uns auf, hier ist ein Baum, ganz großer, der geht erst weg, wenn wir die Story erstmal ein bisschen weiter gemacht haben, alles klar. Dann können wir aber hier zumindest noch oben schauen, was da oben ist. Weil da, wie gesagt, ist da noch eine Blume. Wie ich da hinkomme, ich glaube, wenn ich jetzt so zack mache, ne? Na, oh, Ich mache den gleichen Fehler schon wieder. Habe ich in der letzten Folge auch schon gemacht. Da war ich auch schon oben, obwohl ich jetzt erst hätte oben nach oben gehen können, sollen tun oder ne? richtig timen. Jetzt war es das. Nein. War es? Warum habe ich es jetzt aber nicht mehr? Wir machen es einfach von, von hier aus. Ach, ich bin schon sogar oben. Wow. Na dann. So, jetzt kommen wir hier hoch und kriegen dafür. Ein paar Münzen. Oh, nicht nur ein paar Münzen, sondern ein bisschen mehr als nur ein paar Münzen. Moment, wie komme ich denn da ran? <lacht> Ey, voll das Scam, gib mir die Münzen, Mann! Oh, jetzt vielleicht. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. nein! <lacht> komm zurück! Digger, komm zurück! Hast du mich verleihen lassen? Oh, Münzen, Münzen, Münzen! Nein, nein, komm doch! Nein! Oh, warte, da kommt es so wieder nach rechts, ne? Warten wir mal ganz gechillt auf ihn. Warte, der kommt nicht. Oder trickst er mich jetzt aus? Nee, der kommt wirklich nicht. ich glaub, Der fährt nur einmal in die Richtung und dann wieder zurück. Wow. Knappes Ding. Nee, also ich gehe nicht weg, bis ich alle Münzen habe. Nee, das mache ich doch nicht. Dann... Schnell, schnell, schnell. Nein, nein, ich bin abgefallen. Doch jetzt. Nein! Komm schon! Das kriegen wir hin! Wow! wow, Yes! Nein! Mir fehlt immer noch eine Münze. Also komm, die hole ich mir jetzt noch. Juhu! Yes! 72 haben wir schon. Wir sind richtig ein richtiger Krözes, Leute. Und was gibt's hier jetzt? Ah. Nö, nee, gibt's nichts mehr. Gibt's auch irgendwo eine Blume noch? Aber wir sind hier wieder. Nee, ich glaube, hier gibt's keine Blumen mehr. Zum Gießen. Also hier können wir aber auch noch was gießen, oder? Können wir die Dinger gießen? Okay, warum sind das so ran immer, wenn ich da rangehe? Seltsam. Moment, kann ich da vielleicht noch irgendwas gießen? Weil das sieht ja aus, als könnte ich die vielleicht dieses. Ach oh Gott. Als könnte ich da vielleicht dieses. Gräslein da. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, okay. <lacht> cool. Coole Tricks zeigt uns Pico wieder. Sehr krass. Boing. Boing. Boing. Und rein da. Woo! Oh yeah. Was ein Styler. Habe ich nicht recht, Leute. Dafür doch ein Like. Und ein Abo. Und ein Favo. Und ein Dabo. Und ein Caponinimato. Ja, ich laber wieder mal Müll, ihr kennt's. Aber ist ja auch egal, was ich laber, denn wir kommen zurück. Mit unserer Fähigkeit, sage ich gerade. LOL. Das ist cool. Dass man sogar gar nicht zurück kann. Oh, wir haben da eine Mütze übersehen. Also, die, da muss ich kurz hin. Warte, ist die Blume gerade wieder geschrumpft? <lacht> okay, wow, wow. Au, au, au, au, Gott, das könnt ihr nicht machen. Das hat richtig getan, Mann wir hier rein? Hier ist noch was. Hallo? Hier ist so ein Donkey Kong-Fass. Nehmen wir das mal mit. Ich brauche das ja. Du, du, du. Komm mal mit, du. Ja, das ist so ein pinker Schalter. Yes. Ich habe ein bisschen Angst, dass oben die Stacheln einen tun aber nö, das ist nur Deko. hier okay, B gedrückt halten dann können wir nach unten sinken. Und hier brauchen wir wieder irgendwas. Ich nehme einfach mal diese Eichel, denke ich mal. sagt perfekt. unten noch irgendwas? Nein, gut. Weiter geht's. Hat sich gerade gedreht? <lacht> Der Baum dreht sich einfach. Ui. Nice. Münzen, Münzen, Münzen. Die oh, ich werde reißen. Komm, ich will 100 Münzen haben. In dieser Folge noch. Das wird richtig sick. Okay, was gibt's hier? Da kommt Wasser raus. Okay, ich glaube wir brauchen vielleicht den Ball mit dem Wasser. Vielleicht kriegen wir den Ball raus mit dem Wasser. Und dann brauchen wir den vielleicht mit irgendwas. Ja, der kommt raus, der kommt raus. Aber, Moment, wofür brauche ich die denn? Nein, das war falsch. Ja, jetzt ist der Ball da hinten, schön und gut, aber was bringt mir das jetzt? Vielleicht, nein, nein, nein, nein, nicht falsch machen. Okay, okay, gut, gut, gut, gut, gut. Achso, wir brauchen den Ball wahrscheinlich hier für links, ne? Für den pinken Schalter hier, damit wir weiterkommen. Yeah! Und ich bin nicht dumm, okay? <lacht> Was ist das denn hier in der Ecke? Guck, da kommen wir nicht lang. Okay, ist einfach nur Deko, I guess. Und nein, die Dinger kann man nicht bewässern. Alles klar. Uah! Und jetzt sind wir wieder hier oben. Interessant. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich wie gesagt noch die eine Münze dort schnappen. Heißt, ich müsste wieder zurücklatschen unten die ganzen Rätsel machen, aber das, das mache ich jetzt wirklich. Vor allem gab es hier noch irgendwas zum Bewässern oder nicht? Ich kann mich da noch an was erinnern. Okay, oh wir müssen jetzt mal die ganzen Rätsel wieder machen. Nein. Du. du, du. Also entweder ich bin gerade ein Bild oder hier gab es irgendwo was zu Bewässern. Nice. Ich glaube hier irgendwo rechts hier rechts unten oder so. Da kann wir stehen, gut. Nein, ich bin runtergefallen, och ne. Dann bin ich nach oben, nein. Oh, jetzt will ich das wieder mal. Okay Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich da bin. Okay, ich habe es wieder bis hierhin gespielt, ich wäre fast wieder runtergefallen. Vielleicht kann ich das Spiel auch ein bisschen austricksen. Um mir die Münze schnappen und trotzdem wieder zurückkommen. Das war zum Beispiel sehr gut. Nein! Ganz knapp leider nicht geschafft. Aber das ist schon okay. Jetzt haben wir zumindest die Münze. Ich hoffe, wir haben bisher alles, was man bekommen kann. Und jetzt wieder. Aua! Au, au, au, au, oh, So, ich hoffe, wir können es einfach wegrollen, weil ihr müsste jetzt alles eigentlich noch mal aktiviert sein, oder nicht? Ich hoffe es zumindest. Hopp! Sag, es müsste wie gesagt eigentlich alles noch aktiviert bleiben, heißt ich kann jetzt einfach hier lang, ne, yes, das sieht gut aus, ja, das war kurz und schmerzlos, das ist doch toll, so, aber wenn wir gleich den Bereich wechseln, müssen wir das natürlich wieder neu machen, wenn wir dann zurück wollen, das ist dann ein bisschen nervig, denke ich mal, aber vielleicht kriegen wir da später noch irgendwas, was, Ach so? ja, warum der Text noch da ist, weiß ich jetzt auch nicht, ich glaube, hier gab es nirgends sonst zu Blumen, oder? Ich glaube, in dem Bereich haben wir jetzt alles, oder? Ich, ich, ich hoffe mal. So, gehen wir mal jetzt zur Stadt. Die müsste hier sein, ne? Ja, yep, es regnet. Sieht schön aus, schön beruhigend auch. Dum, dum, bam, bam, bam, bam. Oh, Gewitter ist Donnert. Hallo. Oh, sorry. Oh Schön, dass du zurück bist. Leider ist das Wetter nicht so toll. Also sei beim Ge Gehen vorsichtig. Mach ich. Werde ich. Tun. Ja. Yeah. Gibt es hier unten vielleicht was Neues, womit ich weiterkommen kann jetzt, wo ich coole Fähigkeiten habe. Vielleicht wenn ich da reingehe, finde ich den Stein wieder. Nur der Stein ist immer noch weg. Wir müssen den Stein immer noch suchen übrigens. Der ist hier irgendwo noch in der Stadt, glaube ich. Wo wir können nachgucken. Aufgaben? Ja, der ist hier. So, zack, nochmal nach oben. Gut. So. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Aber jetzt sieht das echt, echt cool aus. Und das wieder eine Kamera. Warte, seit wann ist hier eine Münze? War ich schon die ganze Zeit hier? Egal, wir haben sie jetzt. Ich würde sagen, wir erkunden, wie gesagt, nochmal die Stadt erneut. Ui, schau mal hier. Jetzt wachsen die. Oder was? Das wollte ich gar nicht. Und wie sich herausgestellt hat, brauchen Blumen doch was, um zu wachsen. Es ist ein toller Raten. Aber eine aber, aber eine will einfach nicht wachsen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich helfe dir mal. Oh. Jetzt. Was passiert hier? Das war keine normale Blume. Weshalb die auch nicht gewachsen ist. Die braucht es viel, viel mehr Wasser. Toll. Ja. Und also ich kann die ganze Zeit hier überall Y spammen. Und dann kommen die ganze Zeit. Also ich musste übrigens da X drücken und Y, weil Y macht hier irgendwie random einfach Blumen hin. Okay, cool. Und wenn er jetzt eine Bodenranke gewachsen ist. Kann ich dann da hoch? <lacht> yes! Okay. Wohin führt uns diese Boden? Wir sollten vielleicht nicht so hoch, wenn wir Gewitter aber wir versuchen trotzdem mal. Was? What? Hi, ist hier jemand? Kann ich etwas klauen? Oh, ich, ich hab nichts gesagt von Klauen. Äh, warum ist so denn da rangezoomt? Ran Hi. Hello. Hallo. Sie nennen mich den Zauberer. Aber du kannst Magier zu mir sagen. Oder einfach Hexi. Da du den weiten Weg auf dich genommen hast, nehme ich an, du willst was von mir. Hm. Ich kann dir deinen Traum erfüllen, aber das mache ich nicht einfach so. Du musst mir vorher den goldenen Zahn des silbernen Frosch bringen. Zufällig haben wir den sogar. Hier, kannst du haben. Der goldene Zahn, du hast ihn gefunden. Das muss eine beschwerliche Expedition gewesen sein. Hexi steht zu seinem Wort. Jetzt mache ich deinen Traum wahr. Hm, ja, vielleicht. Gut. Fertig! Irgendwelche Arme? Was, ich Arme? Moment. Gib mir deine Hand. Moment, was? <lacht> oh mein Gott, wir haben Arme! Oh mein Gott! Yeah, ey, sieht das nice aus. Das ist ein bisschen sehr, sehr creepy, muss ich zugeben, aber... Ich freue mich für unseren Piku. Er hat endlich Arme, Leute. Das hat er sein Leben lang geträumt, wie wir gerade festgestellt haben. Das war sein Traum, Arme zu haben und jetzt hat er welche. Gut, er kann sie nicht benutzen, die sind zu schlapp, aber... Ey, jetzt Arme! Uhuhu, komm, komm, komm, komm. Nein, das geht aber bestimmt. Das will ich nochmal ausprobieren, weil ich glaube, dass wir da hochkommen können. Wenn wir nur richtig springen. Und das war nicht das Richtige, was ich gemeint habe. Was nochmal hier oben? Kann man hier draufstehen? Nein. Ah, nicht ganz, nicht ganz, aber ich glaube daran, dass wir schaffen können. Zack, zack, zack, zack, zack. Äh. Ah, das war knapp, das war knapp, habt ihr es gesehen? Das war knapp, das wir, das wir versuchen. Am Ende so, nee, das ist der Rückweg. Ach so. Man soll eigentlich ganz einfach nach oben kommen. Warte, waren wir da nicht sogar schon von einem anderen Ort aus her? Ich glaube, hier waren wir sogar schon. Da war doch diese, dieser Vogel, oder nicht? Dann ist ja, glaube ich, auch egal. Hallo. Ich frage mich, was Eli gerade macht. Ich dachte, das wäre bloß eine kurze Führung. Hm. Stimmt, Eli ist ja immer noch nicht zurück. Vielleicht ist, arbeitet er oder sie jetzt als... Oder arbeitet allgemein jetzt für Sunshine Inc. Best Kick Meisterschaft wird ausgetragen. Ah, ja, das habe ich gerade gelesen, ne? Kann man eigentlich ganz normal noch Best Kick spielen, weil es gibt ein Achievement, wenn man dreimal hintereinander, glaube ich, Best Kick gewinnt. Moment, was ist denn hier los? Ist das normal Ja. Kick. Okay, er ja, sagt nichts Neues. Nein. Gibt dir nichts Neues, alles klar. Oh ja yeah, aber Leute, wir haben jetzt Hände. Oh guckt euch das an. Moment, wenn ich nochmal reingehe und rausgehe, einfach diese dieser Blick in die Kamera. Den würde ich euch zeigen. Oh, schade. Na egal. Renn bei Regen nicht. Der Boden könnte rutschig sein. Okay. Merke ich mir. Dankeschön. Wie kann man lang? <lacht> Münzen! Hier ist ein Vulkan. Oder nee, ist nur im Hintergrund. Okay. Nee, es sind Berge, glaube ich. Hier okay, ist so ganze Mais. Oh, hallo. Ach, du bist es wieder. Warum hast du mich diesmal geweckt? Das letzte Mal tut mir leid. Tja, bei mir hast du ganz schön zugetreten. Ich hoffe, du läufst nicht mehr rum und verpasst solche Leute. Solche Leute treten. Ähm. Ohne besonderen Grund. Oh, lass das bleiben. Ich kann ihn noch gar nicht mehr schubsen, glaube ich. Hm. Aber so war mir auf jeden Fall leid, Bro. Oh, hier liegen ganz viele Münzen jetzt rum. Yes, yes, yes, yes, es gibt her. Ich will die 100. Leute, schaffen wir vielleicht noch die 100? Boing. Es wäre möglich. Wir haben jetzt 92 schon. Wie, das ist sehr viel. Was machen wir denn damit? Vielleicht gibt es für 100 irgendwas zu kaufen? Oder oh, ist der Roboter? Wir können ihn jetzt besiegen. Moment, machen wir gleich. Ah, da kommst du ja. Der Roboter ist noch hier. Und es sollte nicht allzu schwierig sein, ihn im Würden zu machen. Vielleicht ein Tritt oder zwei. Mama. Wir also, gucken wir mal kurz. Kann er uns aufsorgen? Können wir zurück? Ist auch egal, wir wollen nicht zurück. Wir wollen kämpfen! Mit unseren neuen Armen. Feindselige Handlung erkannt. Aktiviere Verfolgungsmodus. Oh oh. Boss Oh, was hast du denn hier? Hey, kannst du uns hören? für den Roboter her, dann kümmern wir uns um ihn. Aber lass dich nicht von ihm schnappen. Oh nein, es ist ein Wettrennen, oder? Oh, wie lang? Was? Oh Gott, nein, nein, nein, nein, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Was macht das hier? Ist mir egal. Weg, weg, weg, weg, weg. Boin. Ren, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen. Renn da. Oh, Secret. Secret, secret, secret. Vielleicht ein Geschenk oder so. Nein, das ist einfach nur eine Abkürzung. Alles klar, cool, cool, cool. Weg hier, weg, hier, weg, hier, weg hier. Verfolgt uns, verfolgt uns. Angst. Also noch haben wir ihn nicht gesehen, aber ich will ihn noch nicht sehen. Oh, das ist richtig. Du als ob du schon da ist. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Weg, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, wir haben verloren, oder? Wir haben verloren, oder? Oh okay, was, was mache ich denn? Soll ich nicht helfen? Egal. Was? Was? Hm, was passiert? Oh, ich habe richtig Angst. Ich wollte helfen. Was war da los? Hätte ich dir helfen können? Es tut mir leid. Ich wollte ja helfen. Was macht das hier? Ist egal. Es lenkt mich, glaube ich, alles nur ab, oder? Scheiße, scheiße. Diese Kacksteine, von wo kommen die? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier. Nein, egal. Alles ist egal. Alles, egal. alles ist egal. Was ist das hier? Oh nein, ich hab verloren, oder? Ich hab verloren, ich hab sowas noch verloren, oder? Oder? oder? Komm, komm, komm, renn, renn, renn, renn, renn! Roll um dein Leben, Biku! Schwimm um dein Leben, Biku! Roll um dein Leben! Schwimm, schwimm! Nein, hier rein, hier rein. Yes! Abkürzen! Komm, komm, komm, Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Mach ich das überhaupt richtig? Hab ich irgendwas verpasst? Ist mir egal. Yes, wir haben es geschafft! Was, meine Arme sind noch auf einmal weg? Oha! Los geht's! Down! Und warum denn die Lasergarn auf einmal? Hab ich irgendwas verpasst? <lacht> ah, jetzt habe ich meine Arme wieder! Feiert dann Sie. Wir haben es geschafft! Erneut! Vielen Dank, dass du mir und meinem Dorf geholfen hast! Diese Blitzkanone war eine tolle Idee! Jetzt ist der Roboter definitiv außer Gefecht! Ja, und du hast es prima eingekriegt, ihn dort hinzulocken! Vielen Dank! Alarm! Eindringlinge. Alarm. Was? Was ist das? Ähm, ich dachte unsere Basis müsste besser geschützt werden, deshalb habe ich ein Eindringling-Ausspülsystem eingebaut. Was bedeutet das? Dass wir einen Eindringling haben. Und was macht es? Es schaltet den Strom ab. Jetzt, jetzt sehe ich doch gar nichts mehr. <lacht> hm. Hallo. Ah! Ich brauche Hilfe. Moment mal, was? Du kannst dich einfach so in die geile Basis anderer Leute eindringen. Tut mir leid, ich bin bloß ein Wogen. <lacht> na, naja, was willst du? Wir wohnen im alten Bergwerk, meine Familie und ich direkt in dem See. Gewöhnlich kriegen wir das Wasser, das von der Gedecke fällt, aber irgendwie tröpfelt es nicht mehr. Hm, könnte das was mit Sunshine Inc. zu tun haben? Klingt ganz danach. Vielleicht sollten wir mal dorthin und uns das ansehen? Das wäre sehr nett von euch. Also gut, wir überprüfen, was damit nicht stimmt. Danke, wir treffen uns dort. Was für ein seltsames Wesen. Ja, ganz schön. regelig. Hm, hey, ihr solltet mal herkommen und euch das ansehen. Was? Was gibt's denn da? Was ist denn das für ein Loch? Keine Ahnung, die Stelle muss während des Alarms angeschützt sein. Das ist sowas wie ein Schaltraum. Vielleicht können wir die U-Bahn in Betrieb nehmen. Könntest du dir das ansehen? Natürlich können wir das. Aber leider erst in der nächsten Folge, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, wie immer. Ihr kennt das ja. Und dann sehen wir uns wieder mit neuen, geilen Armen wie diese. Haut rein!